Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Äh, wie ihr seht, haben wir oben rechts ein kleines Ausrufezeichen. Ich das war der falsche Controller, ups. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt hin und wir wissen ja alle, was uns da erwartet, nämlich Mewtwo. Direkt vom Kampf hast du genug zu tun. Entscheidet dich besser jetzt, Team. je. Oh, yeah. Ich nehme wieder meinen piano Tara. das hat ja gut funktioniert die letzten Male. Wir sind nun soweit. <lacht> Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn Mewtwo erscheint, werde ich mit diesem Stein versuchen, die Überlautung des Schattenresonanzsteins zu stoppen. Da er noch nicht vollständig aufgeladen ist, weiß ich nicht, ob es klappen wird. Aber ich werde tun, was ich tun kann. <lacht> okay. Hey, willst du etwa alleine gegen gehen? Dir ist wirklich nicht zu so helfen. Wir sind eh gleich bei Mewtwo. Wir kommen natürlich mit dir. Vielen Dank. Ich spüre eine unglaublich starke Energie. Mewtwo befindet sich in dieser Richtung. Alles klar. Oh Jess, sieht das böse aus. Okay, das sieht übel aus. Es hat beide Seiten Kristall und alles. jazz Die Energie des Schattenresonanzsteins scheint schwächer geworden zu sein. Ja, und ich kann auch Mewtus Herz wieder spüren. Das ist unsere Chance. Haltet Mewtwo bitte noch ein bisschen weiter beschäftigt. Ich werde in der Zwischenzeit die Energie des Resonanzsteins neu fokussieren. Bitte Mewtwo, komm zurück zu mir. Klar, das kann die einfach so. Plötzlich jetzt die Energie, so ja, ich sammle das alles wieder. Natürlich. Hm. Ich nehme zuerst mal den Heal mit. Na ja, fuck, das war ein Counter. Der war gut. Ich frage mich nur, wieso meine Counter nicht so effektiv sind. Hat Boah, über zweieinhalbtausend Leben sehe ich gerade erst. Okay, ich kann nicht countern, das ist voll dumm. Ich schiebe mich mal besser. Okay, ich komme nicht raus. Danke, Mewtwo. Fick dich. Gib ich halt ein paar einfache Hits schnell und einen Heal. Ist ja nur ein bisschen stark, das Vieh, ne? Darf man das mal so anmerken? Meine Counter funktionieren auch nicht, wenn es haut, natürlich. Und ich kann keinen Limiter machen, übrigens. Das sehe ich gerade. Okay, das war jetzt dumm von mir. Aber ganz ehrlich, ich kann ja nichts machen dagegen. Und ich muss das zweimal besiegen, sehe ich gerade. Na klar. Okay, ich lasse mich verhauen, ich habe keinen Bock mehr so. Kann ich den Match schon neu starten? <lacht> so, Entschuldigung, ich musste ganz kurz was gucken wegen dem Aufnehmen. Weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe da zu Probleme drin. Aber da das Spiel automatisch speichert, könnte ich die Szene nicht mehr aufnehmen. Etwas Zeit haben wir noch, nicht viel, aber genug. Okay, ich probiere es nochmal. <lacht> War die falsch Ich wollte X und nicht A-Jump machen. Ja, genau, als ob fick dich, alter. Ich hasse das Vieh jetzt schon. So, frisst mein Grab, du Spasti. Oh, ich wollte keinen Grab machen, ich wollte einen Kumpel holen. So. Oh, ist das mühsam. Also wirklich. Noch stärker hätten sie es natürlich nicht machen können. Ne? So, ich stack jetzt einfach zu. Na klar, kp regeneration macht einfach gar nichts. Kann ich mich nicht heilen? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Phasenwechsel erzwinge, normalerweise müsste ich dann ein bisschen geheilt werden. Also der, der ihn erzwingt halt. Aber irgendwie passiert gar nichts bei mir. Ah, fuck you! Ich hätte es fast gehabt. Okay, das ist recht hart. Nein, es ist noch, so, es ist noch nicht zu so spät. Gib nicht auf. Ist 1 ich dachte, ich muss auf 2 kommen. Neben der Life Points sind 2 Punkte eingetragen. Also eigentlich müssten 2 -0, äh, muss ich 2 -0 oder 2 1 erreichen. eigentlich so. Fuck, er haben mich gegrappt, Okay. Ja, es ist geknapp, aber ich könnte es hinkriegen. Ja, den hätte ich blocken müssen. Boah, der ist richtig eklig, ganz ehrlich. Ja, nee, das verliere ich wieder. Also ganz ehrlich, dieser Kampf, der ist mega hart. Ich weiß, ich habe jetzt etwa vielleicht eine, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Das ist... Die Steuerung ist nicht mehr ganz drin, aber eigentlich habe ich es eigentlich mehr oder weniger schon im Griff gehabt, aber das ist echt hart. Ja, es ist ja, noch nicht zu spät, wir müssen es nochmal. Ich will einen anderen Helfer. Ich, ich gehe raus. Die zwei bringen mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, ja, bla, bla. Ich hol, ich hol Tragoso rein. Das ist mir jetzt egal. Der kann mit seinem Knochenrang wenigstens ein bisschen was rausholen, immer wieder. Oder was habe ich sonst noch eingestellt? Serpifoy und Lapras. Mewtwo springt nicht so viel. Ne, ne, ich nehme Dragos mit. Ja, ja, wir haben nicht viel Zeit. Das ist nicht viel, aber genug. Das reicht, bis ich den besiegt habe auf jeden Fall. Na klar, jetzt geht mein Scheißlüfter wieder los. Oh. Ein Moment, ich hoffe, ich krieg das noch hin. Du sollst die Fresse halten, Lüfter. Dankeschön. Na gut, ich hoffe es reicht, wenn ich einfach noch ein bisschen nach hinten rutsche, weil das Mikrofon nimmt den Lifthals mit im Sound. Okay, das war ein scheiß Intro. Darf ich bitte schilden? Dankeschön. So, ich bin gerade ein bisschen konzentrierter. Es kann sein, dass ich nicht so viel rede, halt leider. Ich probiere es eigentlich, aber ich probiere mich gerade wirklich zu konzentrieren, dass ich den gewinne. <lacht> Momentan sieht es recht stabil aus. Noch. Ah, das war ein Counter, fuck. Die Counter hier drin sind richtig hart von ihm. So und Jetzt halte ich ihn einfach oben. Nein, nein, nein, nicht verlieren jetzt. Jetzt einfach noch ein bisschen reinhauen. Komm, komm, komm. Yes! Okay, das war 100 pro SV 1, aber ist egal. Ich nehme wieder Tra Tragosso mit. Seht ihr, das meinte ich vor allem Ich muss zwei Runden gewinnen. Aber Mewtwo muss mich anscheinend nur einmal besiegen. Das wäre noch nett zu wissen gewesen am Anfang. Wenn man dann nicht zwei Kreise bei ihm einblenden würde. Sondern nur einen. So, ich corner den jetzt einfach zu Tode, bis er wegfliegt. Das scheint am besten zu helfen. Das war zu früh. Ah, ne, doch nicht. So, und reinjumpen. Ah, fuck. So, und direkt wieder weitermachen. Nein, er hat zu früh gekontert. Oh, nein. Fuck, ist der stark. Nein, ich bin tot. Resonanzmeter immer voll. Oh mein Gott. Dann nutzen wir das doch direkt mal. Okay, fragt mich nicht, was mit meinem Lüfter abgeht. Ich kriege krieg eine um echte Krise bei diesem Teil. Sorry, wenn es so laut ist im Hintergrund. Ich habe schon auf maximale. Ähm Dings gestellt, dass er nicht immer so laut reagiert, wenn irgendwas abgeht. Okay, dafür kann ich meinen Limitschlag nicht mehr einsetzen jetzt, weil der ja schon mal verbraucht wurde. Hörst du auf, alles zu blocken, du Pisser. Und weiter zu cornern? Nein, jetzt hat er mich erwischt. Kurz Abstand halten. Wenn ich könnte. Dankeschön. Und aus dem Aufstehen raus ein Konter rein. Also ein Grab. Nein! Ah, ich hasse die Klingen. Die sind heftig. jetzt, brich endlich diesen Scheißschild. Irgendwann geht das Schild kaputt, das weiß ich, aber... Nee, du machst hier gar nichts, Kollege. Autsch. Jetzt wäre ich vielleicht noch froh, mein Limit Move, aber das geht auch ohne. Oh, einen Moment lang war ich wirklich besorgt. Zum Glück ist keinem was passiert. Ich hätte nie gedacht, dass Resonanzsteine zu so etwas imstande sind. Ja, das ist schon heftig. Oh, das ist eingerissen. Scheiße. Oh, sie ist kaputt gegangen? Selbst die große Kraft dieses Steins konnte den Schattenresonanzstein nicht bezwingen. Aber Mewtwo ist gerettet und das verdanke ich euch. Dabei haben wir nicht mal alle Typen Musik, die wir brauchen für das Amulett. Wir hatten ja noch einen gemacht, aber wir haben keine Zeit mehr gehabt. Wir haben es geschafft, weil du Mewtwo niemals abgegeben hast. Glaubst du, dass du das wieder hinkriegst? Ich weiß nicht. Ich muss den Schattenresonanzstein zurück zu meinem Stamm bringen. Könnt ihr euch um Mewtwo kümmern? Hm, warum das denn? Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Weg ist sie. Hm, warum sie wohl alleine gegangen ist? Aber weißt du, ich habe das Gefühl, dass ihr Blick bedeutet, irgendwann komme ich wieder zurück. Sie wird zu so der Endboss in der nächsten Liga dann. Das wäre so random, aber irgendwie cool. Wir haben schon ganz schön was durchgemacht. Ich hoffe, dass, du gut nach dass sie gut nach Hause gekommen ist. Ach so, übrigens, ich habe gehört, dass die Ferrum-Liga bald wieder beginnt. Nächstes Mal kämpfst du in der obersten Liga. Du hast doch hoffentlich nicht vergessen, wie offizielle Kämpfe ablaufen, oder? Und Ich kann mit Mewtwo kämpfen. <lacht> nicht, dass ich Mewtwo wechseln werde. Ich werde bei Pikachu bleiben. Ah, er sieht schon geil aus also ich werde mal ganz kurz ins PVE gehen und mal eine runde mit Mewtwo kämpfen Shadow Mewtwo konnte ich ja auch frei spielen mit meinem code also ich kann jetzt Mewtwo und Shadow Mewtwo spielen der einzige Unterschied ist dass hier halt die Zeit davon endlich steht Ich nehme die mit, der kommen ist random. Vielfände Not ist immer gut. Und ich habe die letzten Stages immer noch nicht frei. Ich hätte gern die Stages, wo die Tempel drin stehen gehabt. Weil die fände ich cool. So, ich will einfach ein bisschen das Moveset kennenlernen vom YouTuber eben. Boah, sieht schon geil aus, muss ich zugeben. Also das ist die normale Psychoklinge, die ist schon heftig genug. Das ist mein normales A. Ich drücke einfach nur A und der macht so einen Move, weißt du. Richtig legitim. Das ist mein äh, Y. Ich will einfach ein bisschen rumprobieren. Umpro Eigentlich hätte ich auf Easy stellen müssen. Äh, X ist so ein Dash, den er macht mit dem Elbow. Yo. Als ob der so ein Flammenwirbel kann und alles. Das ist ja der ist ja richtig asi. Also ganz ehrlich, der ist uncool. Er ist gut, aber ich will den nicht spielen. Das ist mein Counter. So, wenn mir jemand zu nahe kommt, dann einfach so: Nö, fick dich, geh weg. Puh. Okay, sein Limit geht echt scheiße. Langsam nach oben. So, eigentlich müsste ich mir jetzt das verhauen lassen, weil ich will meinen Limiter noch machen. Also ich den auch mal gesehen habe. Ja nicht viel ich lasse ihn jetzt so ja, wir gehen in runde drei dann ist mein limiter nämlich voll danke <lacht> Oh, es ist wirklich mega Mewtwo. Komm, mach dein Schild, ich will das einsetzen. Ich frage mich, ob es immer noch dasselbe ist. Ne, ne, die haben seinen Move geändert. Geil. Okay, der ist übel. Aber das finde ich immer noch uncool, dass man mit A so ein Dash macht. Das ist einfach nur A gespammer. Ich glaube bei Pikachu ist der Ruckzuck, dann, also der mit zuerst mit Double-Team ähm, Double macht. Aber zuerst mal so eine Psychoklinge losschicken, nachdashen und dann nochmal eine rein. Ist irgendwie uncool. Mein Double team bei Pikachu ist wenigstens. also beim Pikachu-Lipo zumindest. Ist ja wenigstens so, dass man da nichts macht. Ich spam jetzt einfach noch A, so. Yo. Ja, jetzt Mute Mewter gelevelt, ich pushe es einfach in den Angriff rein. Ich habe mit den 100. Kampf gemacht, natürlich. Äh, es interessiert mich aber noch ganz kurz etwas Kleines. Ich weiß, ich halte euch schön hin natürlich extra. gibt ja extra Zeit, obwohl wir schon auf 22 Minuten sind. Tja, ist ja wichtig, ne? So, meine Nintendo Schublade. Wo ist Pokémon Tekken, Da ist Pokémon Tekken. <lacht> Irgendwann dürft ihr die Schublade auch mal sehen. Wenn ich den jetzt hinhalte, das ist so eine Amiibo-Karte, die ich gekriegt habe. Mit dem darf ich nicht in Turnuren, Turnieren kämpfen. Und der geht einfach nur, bis ich das Spiel beende. Danach muss ich ihn wieder neu einlösen. Okay, sie sind beide da. Und sie haben sogar unterschiedliche Kampfstile. Mewtwo ist ein Balance und der ist wirklich ein Techniker. Also ist Shadow Mewtwo eigentlich stärker oder halt ja mehr Fähigkeiten ausgelegt, aber das ist eigentlich sogar gut, weil Fähigkeiten sind meistens stark. Ja gut, also dann beende ich mal hier. Wir machen. Ich mache mal ein bisschen in die rote Liga. In die blaue. Nein, blaue war fein. Ich gucke mal kurz, welche Liga das ist. Wir gehen mal in die Liga rein? Scheiß drauf. Die Roma-Liga. Wir starten mal und danach gehe ich in die Tournament-Runde. Es war ein langer Weg, aber du hast es endlich geschafft. Das ist die höchste Liga. Wenn du hier triumphierst, bist du der Champion. Mach dich auf stärkere Gegner, als hier zuvor gefasst, aber du schaffst das. Ich glaube nicht, dass die besser sind auf Mewtwo. Ähm, okay, wir werden hier kämpfen. Oder ich. Und sobald ich soweit bin, dass ich hier nochmal gegen Turnier und Champion komme, werde ich nochmal ein letztes Video machen wahrscheinlich. Und dann wär's das eigentlich auch schon. Das heißt, Pikachu Libre wird nächstes Mal einiges höher sein nochmal mit dem Level. Ich habe einiges mehr an Cash. Und ja, dann bedanke ich mich bei für, euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Arthur und alles Pupp mit Zucker. Cheerio!